Herzlich Willkommen, heute geht es darum, unter welcher Lizenz die Videos hier auf diesem Kanal stehen. Hallo, wir kennen uns ja schon von dem Begrüßungsvideo. Heute möchte ich Ihnen erklären, wie Sie mit den Videos hier auf dem Kanal selber arbeiten können, sie verteilen können, denn sie stehen unter einer Creative Commons Lizenz. Die lizenz die youtube anbietet ist diese hier auf deutsch heißt sie dann namensnennung weitergabe unter gleichen bedingungen 3.0 unported es gibt inzwischen aktuellere lizenzen aber das ist die die ich bei youtube anklicken kann und das heißt für sie dass sie alles was sie hier finden teilen und auch bearbeiten dürfen sie müssen dabei angeben wer der ursprüngliche Urheber ist, nämlich ich, und Sie müssen es unter den gleichen Bedingungen weitergeben, also wieder unter dieser Creative Commons Lizenz. Da es sich um eine ältere Lizenz handelt, müssen Sie den Titel mit angeben, unter dem das jeweilige Video steht. Das könnte dann für eines meiner Videos dann so aussehen, entweder Sie verändern nichts dann ist es einfach so. Sie müssen hier im Grunde dann den Link zu meinem Videokanal hinterlegen. Und wenn Sie etwas verändern, bleibt das hier vorne gleich. Da kommt dann eben License Under noch dazu, also dass Sie es in der gleichen Form weitergeben. Und dann kommt Ihr Name. Und damit sind Sie dann auf der sicheren Seite und können das Material, was Sie hier finden, also weiterverwenden. Ist das ein Deal? Was meinen Sie? Ich finde ja, dass das eine großartige Sache ist und freue mich, wenn Sie von meinen Videos profitieren und anderen die Möglichkeit geben, das auch zu tun.